Okay, Leute, das ist jetzt das ungefähr 15. Mal, dass ich hier versuche, ein neues Reaction-Video oder ein neues Video generell zu machen. Ich habe mir schon die, den Mund fußlich geredet. Okay. Der erste, Punkt, der erste Punkt, die Golden Boy Show. Das Casting, es war großartig, es war ein voller Erfolg. Das Hero Gym ist aus allen Nähten geplatzt. Es sind großartige, fantastische Kämpfe zusammengekommen. Wir haben das alles vor Ort gemacht, Leute haben sich angemeldet, wir haben die Gewichtsklassen und die Erfahrungswerte zusammengestellt mit anderen Gegnern. Und es hat sich ein fantastisches Event ergeben, das demnächst im Mai, und zwar am 14. Mai, im Hero Gym stattfinden wird. Macht euch alle bereit, seid schlagfertig, denn nach dem Kampf kommt ihr direkt zu mir und werdet dort interviewt. REC 112 ist auch vor Ort, auch vor Ort gewesen, wir haben gemeinsam die Kampfbarungen erstellt, war auch für uns eine großartige Erfahrung, ich bin ja nicht neu in diesem Gebiet, aber trotzdem mit neuen Leuten und eine sehr sympathische Gruppe ist hier zustande gekommen. Lob an Mansur, Lob an das Hero Gym, dass die hier die Fläche zur Verfügung stellen und Lob an alle, die hier mitgewirkt haben. Es war sehr professionell, ist alles sehr seriös abgelaufen und ich war sehr zufrieden. Ja, des Weiteren kommen wir natürlich zu einem ganz neuen Format und zwar ein neues Format, das von mir und meinem Bruder Yasser aus Graz ins Leben gerufen wird. Hier geht es natürlich auch darum, Leute von der Straße wegzukriegen, dass wir Leute motivieren können, Sport zu betreiben und dass vielleicht der ein oder andere Beef offiziell geklärt werden kann, anstatt in einer Wüstenschlägerei, Messerstecherei oder vielleicht gar einer Schießerei, wo Leute ernsthaft verletzt werden oder vielleicht sogar ums Leben kommen. Hier wollen wir euch ein Format bieten, Casting ist am 15. April im Instinct Gym um 18 Uhr, das ist die Schneckgasse 1, alle Infos, könnt ihr erfahren über meine Instagram-Seite, die blende ich euch hier ein, verlinke sie euch natürlich auch in der Beschreibung, könnt auch den Yasser kontaktieren und dann hätte ich gesagt, let's go and let's do it, denn St. Pölten ist erst die erste Station, wir starten direkt ein, zwei Wochen nach der Golden Boy Show und ich werde natürlich heute noch den Mansur kontaktieren, ob wir denn da nicht irgendeine kleine Kooperation machen können, damit das eine in das andere greift. Das heißt, ich hätte in Planung eventuell sogar die Leute, was bei mir kämpfen, was wirklich stabil sind, dass die sich qualifizieren für die Golden Boy Show und dann natürlich auch in naher Zukunft Titelkämpfe organisieren können. Das wäre doch großartig. So sind die Leute noch mehr motivierter und noch mehr Ziele sind zu erreichen, könnt ihr jetzt eine Profikarriere starten bei mir oder der Golden Boy Show. Ich denke, das ist jetzt der Anfang von etwas Kleinen, aber sehr, sehr Wichtigen und Großartigen. Deswegen Leute, wir starten in St. Pölten, dann geht es natürlich weiter nach Graz und auch nach Linz und es wird niemals enden. Das ist der Anfang, versäumt es nicht am 15. April um 18 Uhr im instinkt <lacht> Gym, im Instinct Versäumt nicht, am 15. April im Instinct Gym um 18 Uhr zu sein, da beginnt das Casting, es werden auch direkt die Kampfbarungen zusammengestellt und wer weiß, vielleicht, und ich hoffe natürlich, werden wir auch Mansuel Saev dort begrüßen können. Also Leute, bis dahin bleibt stabil. Alle weiteren Infos für die Golden Boy Show auf der Instagram-Seite Golden Boy Show und alle weiteren Infos über mein Event und Yasser sein Event alles auf dieser Instagram-Seite. Bis dahin, bleibt stabil, passt auf euch auf und liebe Grüße gehen raus. Salam alaikum.